Ich wünsche allen ein fröhliches Weihnachtsfest, auch wenn es aufgrund der aktuellen Weltsituation ein eher ungewöhnliches Weihnachten ist. Aber hey, Mario und ich, wir retten euer Weihnachten. Mario saves Christmas. Das war richtig, richtig geil. Winter in Eckham-Bates. Es gibt ja verschiedene Menschenarten, die Geschenke verschieden handhaben. Da gibt es die einen, die alles sofort aufreißen und schnell an den Inhalt wollen. Oder aber die Leute, die da so ganz feinsäuberlich erstmal die Schleife aufmachen und dann die Verpackung an den Seiten aufziehen, damit da auch ja kein Riss entsteht. Ich überlege. Aber ich muss hier rein, garantiert. Dann warten wir doch mal ganz geschwind. Sie rein! Geschwind, indem ich hoffentlich nicht verkacken werde. nicht dein Baby. Wir können den Haken drunter setzen. Brauche ich den Mini-Pilz noch? Ich glaube fast, ich brauche ihn nicht mehr. Ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher und nehme ihn mit. Warum? Warum? Pass auf. Wir sind. Wir sind so. Wir bekommen also wieder eine Feuer. Lava-Challenge. Ach so. Hier wirst du hart rangenommen wie Knecht Ruprecht. Und ich nehme euch auch hart ran. Mit allen Peitschen, die mir zusammen zur Verfügung stehen. Wenn ihr nicht den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich meine es ernst, Alter. Ihr werdet nie wieder Geschenke bekommen. Nee. Ja, hoffen wir einfach alle auf ein besseres Jahr 2021. Hiermit möchte ich mich verabschieden. Danke fürs Ansehen. Ciao. Yes!